Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir berichteten ja bereits von dem Besuch des Europaabgeordneten der SPD, Herrn Arne Lietz, hier bei uns im Radio. Darauf angesprochen, dass das, was in der EU manchmal verabschiedet wird, doch alles fürchterlich theoretisch ist und wir hier oft kaum davon etwas wirklich mitbekommen, konterte Herr Lietz mit folgendem Gegenbeispiel. Ich erkläre vielleicht noch ein anderes Projekt, was ich besuche, ganz praktisch. Die europäischen Verordnungen treffen auch die Landwirtschaft, die treffen Verordnungen, welche Produkte können sich als Produkte so bezeichnen. Ganz konkret haben wir in der Börde einen Bauernhof, die produzieren Eierlikör. Ich bin im Land auch unterwegs und besuche Bauern. Es gibt auch europäische Verordnungen für Produkte. Das betrifft den Whisky, das betrifft aber auch den Eierlikör, der hier in der Börde produziert wird. Und es gab ein Klageverfahren von großen Eierlikörkonzernen, die unsere Bördebauern unter Druck gesetzt haben, ob denn wirklich Milchprodukte in den Eierlikör anfließen können. Das ist traditionell nicht nur in Deutschland so, sondern auch in Norditalien, dass der Eierlikör dort mit Milchprodukten produziert wird. Das habe ich aufgenommen meiner Kollegin im Agrarausschuss gegeben, die hat das eingebracht. Das Parlament hat sich schon dazu ausgesprochen, dass auch Eierlikör mit Milchprodukten produziert werden kann. Es wird jetzt weiter verhandelt. Das sind ganz konkrete Projekte, die sonst im Rathaus manchmal besprochen werden, was dort Projekt gemacht werden kann für die Bürgerinnen und Bürger, für die Unternehmen. Das sind europäische Verordnungen, das sind Weltmarktfragen, die wichtig sind. Und deswegen ist es wichtig, auch diese Projekte, die Bauern hier beispielsweise in der Börde zu unterstützen, Was, wenn es um europäische Verordnungen geht, bis hin zu den Produkten. Und das sehe ich auch als Teil meiner Arbeit an, das ist selbstverständlich. Schönen Dank, Herr Lietz. Ich bedanke mich für das Gespräch im Namen der Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, dass Sie bei den nächsten Aufgaben mit den Bauern eine glückliche Hand haben, dass die auch schnell zu ihrem Geld kommen und nicht so lange darauf warten müssen. Gerade was das Thema Landwirtschaft und Wald angeht. So schön, dass mit dem Wetter auf der einen Seite ist, aber die Hitzeschäden ist ja dann doch was anderes. Heute bin ich unterwegs in Hecklingen. Da treffe ich jetzt Schüler. Da machen wir ein kleines Europa-Quiz und wir essen Eis. Ja, dann hoffe ich, dass die Schülerinnen und Schüler sich ein bisschen mit Europa auskennen. Toi, toll, toi. Ja, und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben natürlich jetzt gemerkt, dass wir das Interview mit dem Europaabgeordneten Arne Lietz bereits am Mittwochmittag geführt haben, bevor er also zum Eisessen zu den Kindern nach Hecklingen fuhr. Jörg Buschmann von Radio HBW.